Läuft schon? Boah, du bist so ein... Kennst du eigentlich schon meine eigenen Nahrungsergänzungsmittel? Zum Beispiel Vitamin C, OPC. Das Besondere an diesen Nahrungsergänzungsmitteln ist, dass es eine vier- bis fünffach höhere Bioverfügbarkeit hat. Mehr auf vitasomal.de. Wir sehen uns. Wenn wir auf Reisen sind, ja, oder Tagesausflug, was auch immer, was wir auf keinen Fall gebrauchen können unterwegs ist... Uwe. Was ah, Spaß, mein Gott, überall. Man guckt doch nicht immer so direkt. Richtig, ist Hunger, ja, weil wenn wir Hunger haben die ganze Zeit, dann können wir halt nicht das machen, was wir eigentlich wollten. ja. Das heißt, dem Ort, den wir so von Aufmerksamkeit schenken, dass wir sogar hinfliegen oder hinfahren oder sonst was und nur mit Essen beschäftigt sind. Das wollen wir nicht. Wir wollen äh, erkunden, Spaß haben durch die Welt. Übertreib es nicht einfach so, ey. Auf jeden Fall, wichtig ist, wusstest du, dass dein Hungergefühl durch ein Hormon gesteuert ist? Und weißt du auch welches Hormon das ist? Genau, genau. Ja. No. Ja. No. Genau. Das Hormon heißt Grillin. Also Grillin wie Krillin aus Dragon Ball zum Beispiel. Wer kennt es vielleicht? Und dieses Grillin regt dann Appetit an. So. Fehler Nummer eins den Menschen zu machen, sie denken sich, sie nehmen Obst mit, weil Obst ist total easy, kann man direkt was weiß ich, eine Banane schälen, kann man direkt essen und so weiter. Nein, nein, nein, das ist nicht ganz korrekt. Schauen wir uns einfach mal das Verhältnis an, was passiert, wenn die Auswirkung von Fructose und Glukose auf Grillin, auf das Appetit, auf das, auf das Appetit, auf das Hormon, welches seinen Appetit anregt und da sehen wir ganz klar, dass Fructose das Hormon sogar noch mehr steigert als Glucose. Das heißt, nicht so gut. Jedes Hormon hat einen Antagonist. Zum Beispiel Grillin ja, hat den Antagonist Leptin. Ja? Grillin sagt, du hast Hunger, Leptin sagt, du bist satt. Schauen wir uns einmal die Studienlage an, was Leptin so sagt, wenn man Obst konsumiert. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass nachdem Obst konsumiert wurde, den Säugetieren, der Leptinwert sich nicht verändert hat. Das heißt, sie keine Sättigung verspürt haben danach. Das heißt, zusammenzufassen, es steigert deinen Hunger und beeinflusst nicht dein Sättigungsgefühl. Das kann nicht so optimal sein für Aufreisen. Ein weiterer Punkt schauen wir uns den fructose an, einmal hier aufgeblendet. Und sehen wir zum Beispiel, dass alle Pfeile von Glukose wegzeigen. Das heißt, dein Körper will es auf jeden Fall loswerden, weil er es auf keinen Fall gebrauchen kann für irgendetwas. Ja, sehen wir hier. Alle Pfeile fühlen von der Fructose eben weg. Ja? Und einige Pfeile aber auch zu Glukose natürlich hin, ja? weil Glukose braucht unser Körper. Das vielleicht noch mal ganz kurz als Reminder, dein Körper braucht keine Fruktose und es ist aufwendig, dieses wieder in Glukose umzuwandeln. Um das Ganze noch mal abschließend in der Studie zu verifizieren, sehen wir hier zum Beispiel auch wieder die Ghrelin-Konzentration. Das heißt, ein Appetithormon ist am meisten gesteigert, indem du Fructose konsumierst und am wenigsten gesenkt dementsprechend dieses Sättigungsgefühl Leptin. Ja, Wenn du Fruktose konsumierst, sehen wir hier auch abgebildet und sogar doppelt so hoch wie Glukose, wenn man Fructose konsumiert. Das ist schon echt... Verstehe mich nicht falsch. Fructose oder Obst und so weiter ist nicht schlecht für uns. Nur ist not the way to go eben, wenn man unterwegs ist, ja? Weil es dann noch mehr Hunger hat und so weiter. So Allgemein würde ich sagen, eher weniger Zucker, weil es dein Blutzuckerspiegel eben nach oben treibt, nach unten treibt. Diese Tal und... Äh, Bergfahrten ja, und dadurch wird einem dann irgendwann übel oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es nicht so gut, deshalb meine drei Vorschläge, was man besser machen kann. Das ist immer ganz wichtig, nicht immer nur meckern, meckern, meckern, meckern, meckern, meckern, sondern auch was man besser, besser, besser, besser machen kann. Ja? Das ist viel wichtiger. So, erstes Lebensmittel, Boxhorn, Klee, Sprossen, Pulver, Kapseln. Ja. So, langes Wort, kurzer Sinn, Jetzt zeige ich euch gleich, wie man die herstellt, ganz einfach. Und zwar warum? Also ich habe mich natürlich über Gedanken gemacht, was reguliert dein Blutzuckerspiegel denn? Denn solche Lebensmittel wollen wir dann dementsprechend konsumieren. Und jetzt sehen wir es mal, in der Studie wurde das getestet, ja, die ist auch erstmal ein Jahr alt, Box von auf dem Blutzuckerspiegel. So, und hier wurden alle Werte gen genommen, ja, zum Beispiel die HBA und dann von 0 bis 6, das sind die Langzeitblutzuckerwerte, ja. Und zwar, also Langzeitblutzuckerwerte, so in dem Sinne, das HB steht für Hämoglobin, ja, das ist... Eine Amadori-Umlagerung von den Zuckermolekülen auf ein Teil deines roten Blutkörperchens, so gesehen. Und danach wird dann dementsprechend bestimmt der Langzeitzuckerwert. so Und davon wurden alle genommen. Das macht nicht mal das Krankenhaus. Also extrem aufwendig. So, und dann wurde auch fokussiert wieder von der Kamera. Sehr schön, wirklich super, finde ich echt klasse. Und alle Werte haben sich nach unten reguliert. Gruppe A ist dementsprechend die boxhorn klee Hier sehen wir, dass alle Langzeitwerte sich nach unten reguliert haben. Wahnsinn, wirklich, finde ich. Phänomenal. Beste Lebensmittel eigentlich quasi. Ne? Es reguliert einen kompletten Blutzuckerspiegel nach unten. Und nur mal so als Reminder, gerade für Diabetiker, ja, wenn man sagen würde, okay, so ein Prozent nach unten reguliertes Langzeitblutzuckerwerk ist nicht so schlimm. Hey, oder ist nicht so signifikant. In einer anderen Studie, 1% Prozent nach unten Regulierung, ja, bei, gerade bei Diabetikern, ist 40% Verringerung von Nieren, Augen und Nervenschädigungen ja, und 13% Verringerung von ähm, einen Herzinfarkt zu bekommen. 1% Verringerung des Langzeitblutzuckerwertes. Phänomenal. Weitere Schule, die ich dazwischen quetsche, sind ganz wichtig, die sekundären Pflanzenstoffe, die deinen Blutzuckerspiegel regulieren auch. Ja, das heißt, davon wollen wir sehr, sehr viel haben. Das zeige ich euch einmal hier. Eine Gruppe, orange, ist dann dementsprechend die Säugetiere mit Diabetes. Sehen wir ganz hoch eben. Ja, die alle anderen, die Fraktionen mit den verschiedenen Farben von sekundären Pflanzenstoffen, haben alle nach unten reguliert, den Blutzuckerspiegel. Wenn wir das einmal noch mal auffassen, ähm, ja, Gliberklamin ist ein pharmazeutischer Stoff so, und der wurde ebenfalls getestet und hier sehen wir hier, dass die sekundären Pflanzenstoffe doppelt so gut gewirkt haben, wie der pharmazeutische Stoff sogar, ja, auf die Regulierung des Blutzuckerspiegels. Warum zeige ich euch das? Aus diesem Grund, weil ich euch zeigen möchte, dass ihr die Brokkolisprossen roh, verzehren soll, also dass es roh trocknen soll, weil hier sehen wir zum Beispiel in dieser Studie, F1 ist dementsprechend die rohe Gruppe, F2 ist die gekochte Gruppe. Und wir sehen hier, dass der Flavoidanteil und der Polyphenolanteil in der rohen Sprossengruppe viel höher war und damit euren Blutzuckerspiegel noch besser regulieren würde. Kurze Rede, langer Sinn. Ähm, ich zeige euch mal, wie, das, wie man das überhaupt macht. Für die Kapseln brauchst du folgendes. Natürlich Boxen, und Kleesprossen, sprossen ein Sprossenglas, Wasser, Wasserstoffperoxid oder auch H2O2, ein Dörrgerät, sowie ein Kapselbefüller und zu guter Letzt ein bisschen Zeit. Der erste Schritt wird hierbei sein, die Sprossen zwölf Stunden lang in Wasser einzuweichen und am Anfang K1-Schluck Wasserstoffperoxid oder auch H2O2 hinzuzugeben. Wasserstoffperoxid erhält man in der Drogerie, wie zum Beispiel Müller oder Rossmann. Der nächste Schritt wird hierbei sein, die Sprossen ein bis zweimal am Tag auszuspülen und das ganze fünf Tage lang. Am besten morgens und abends. Der dritte Schritt hierbei, wir legen die Sprossen für 12 Stunden lang bei 40 Grad in das Dörrgerät. Der vierte Schritt, wir befüllen die Kapseln und pressen sie. Fertig. Ich zeige euch mal die wie die dann entsprechend aussehen. Kommen wir zu Lebensmittel Nummer 2, Boxhorn, Klee, Pulver, Sprossen, Kapseln, Badezusatz, Handschellen, Schraubengewinde. Das ist ganz schön eskaliert, Patrick. Warum dieses Sprossenpulver aus dem Brokkoli? Weil Brokkolisprossen enthalten 100 Mal mehr Sulforaphan. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Stoff als normale Brokkoliköpfe. Ja, das heißt in Sprossen 100 Mal mehr konzentriert. Sulforafan, wirklich unfassbare Wirkung auf den Blutzuckerspiegel. Jeder, der Diabetes hat, sage ich als allererstes Brokkolisprossen, Zimt. Ja? So, als kleines äh, Exkurs. Ja, Schauen wir mal diese Studie an, ganz wichtig, Glukoseproduktion und so weiter, normal, Kontrollgruppe, sehen wir hier schwarz eingeblendet. Nach der Gabe von Insulin, klar, sinkt dieses Glukose, weil äh, das Insulin natürlich diese... Zucker in die Zellen zieht und so weiter. So. Und jetzt schauen wir mal, was Sulforafan eigentlich noch stärker wirkt als Insulin, wenn wir nur hoch genug konzentrieren. Wie unfassbar ist der Blutzuckerspiegel reguliert. Und jetzt kann man weiterführen, ja, das Ganze. Und zwar, ähm, Moment, zweiter Zettel. Metformin. So, Metformin, ganz wichtig, ist ein pharmazeutischer Stoff. So, Und hier sehen wir das gleiche Verhältnis, ja, was auf dem Blutzuckerspiegel dann dementsprechend bei Diabetes gegeben wird wirkt ungefähr genauso gleich wie Sulfurafan. Moment, wir sprechen aber hier von der Konzentration hundertfach so hoch muss Metformin sein, um die gleiche Wirkung wie Sulfuraphan zu erzielen. Danach wirklich, kann man wirklich klatschen, Sulfuraphan hast du wirklich gut gemacht, also ist wirklich Hammer. Die Herstellung der Brokkolisprossen ist äquivalent zu den Box-von-Kleesprossen. Hierfür erfolgen stets dieselben Materialien, außer natürlich den Austausch der Sprossen, sowie dieselben Arbeitsschritte und Zeitaufwand. Für die, für die Brokkolisprossen. Scheiße, die sind ja voll pulverig. Danach haben wir zwei, ja, Produkte dementsprechend, ja, weil es sind wirklich ganze Lebensmittel mit kompletten Ballaststoffen und so weiter, die man ganz einfach sich zuführen kann. Ein bisschen Wasser, diese Kapsel in den Mund, man hat ein komplettes Lebensmittel konsumiert, was absolut deinen Blutzuckerspiegel regulieren wird, alle beide perfekt. Und du wirst keine Sorgen haben mit Hunger und bist voll versorgt mit Mikronährstoffen und allen Dingen, das und das. Jetzt das Problem, viele Menschen wollen noch irgendwie was kalorienreiches essen. So, weil ich gesagt habe, eher Abwesenheit von Zucker genießen. Deswegen meine Empfehlung ist natürlich auch Kokosmus, das ist sehr, sehr gut. Wichtig, Mus, nicht Öl. Das Mus ist das komplette Lebensmittel in Ballaststoffen, weil es sehr, sehr schnell zur Verfügung gestellt wird deinem Körper. Ja? Die mittelkettigen Fettsäuren, hat darüber auch ein Video gemacht und so weiter. Es geht sofort über die Pfortenader, so gesehen, in die Leber und zerschießt dir nicht an Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis. ist aber relativ doof, dieses Glas mitzunehmen und es wird flüssig ab 25 Grad. ist alles nicht so optimal. Deswegen Macadamianüsse würde ich dringend empfehlen. Warum? Also Punkt Nummer 1. Es zerschießt hier nicht ein Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis, ja? Das ist, das, das war es dann auch schon. Ja. So. Und das ist eigentlich auch der wichtigste Punkt, weil schauen wir mal diese Abbildung an. Ich habe darüber übrigens schon mal ein Video gemacht. Könnt ihr euch auch, auch super gerne an, reinziehen, dann erkläre ich alles ganz genau. So. In diesem Video sehen wir zum Beispiel hier, dass die anderen Nüsse Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis Katastrophe. Müssen wir nicht weiter darüber reden. So. Aber jetzt sehen wir zum Beispiel unten auch so die Walnuss. Gar nicht mal so schlecht, denkt man sich jetzt. Jetzt sage ich, Moment. Schaut einfach mal auf die Massenprozent von Omega 6, ja, von LA. ALA ist dann Omega 3, LA ist Omega 6, sind wir hier in der Abbildung. Wie viel Omega 6 ihr euch da reinfahren würdet, jetzt für mehrere Tage, wenn ihr nur als Energiequalität die Walnuss nehmen würdet. Das kann nicht gut sein, ja, weil zu viel Omega, mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind nicht gut für uns. Darüber habe ich eine Videoreihe gemacht, könnt ihr euch gerne alle anschauen. Günstiger sind zur Energiegewinnung, gerade auch die einfach ungesättigten Fettsäuren, die sind eben am meisten enthalten in der Nuss und Macadamiannuss hat so gut wie keine mehrfach ungesättigten Fettsäuren, dass du dir ganz wenig Omega 6 nur zuführst, ja, und wenn dann sogar noch im guten Verhältnis, ja, Omega 3 zu Omega 6. Deswegen ist die Macadamiannuss definitiv die Nuss der Wahl. Da kann man auch wirklich mal wirklich sagen, es ist sehr gut, wirklich, kann man machen. So, und damit sind die drei Lebensmittel determiniert. Ich würde sagen, damit kommt man wirklich gut über die Runden, das mache ich immer, wenn ich unterwegs bin, weil damit geht es mir wirklich am aller allerbesten. Ich kann viel Zeit aufwenden für das, was ich eigentlich machen will und so weiter. Ach komm, wen interessiert es überhaupt, was ich hier rede? Dankeschön fürs Zusehen, Dankeschön für den Daumen nach oben, den du mir bis jetzt schon gegeben hast. Wenn nicht, dann gib ihn mir trotzdem und äh, würde mich sehr freuen über ein Abo auf jeden Fall und dabei auf die Glocke drücken, damit ihr wirklich informiert werdet, wann ein neues Video kommt. Wenn ihr ganz lustig drauf seid, könnt ihr auch gerne auf meiner Supplement-Seite vorbeischauen, vitasomal.de. Äh, das wäre auch ganz äh, schön auf jeden Fall. Dankeschön fürs Zusehen, schönen Sonntag noch, bis zum nächsten Mal, Rohvegan am Limit geht jetzt äh, ins äh, Planschbecken. Ja, dann kommst halt eben doch mit, aber nur zwölf Minuten. Alter, hier ist gerade richtig, äh, richtig Eichel-Traffic.